Moin Moin, meine Freunde. Heute ist ein neues Video. Und ich bin wieder auf der See. Das Wetter ist sehr, sehr schön. Und ich habe meinen Kalk mitgebracht. Und ich bin mit ein paar Freunden. Wir werden diese schöne Tag genießen. Bis dann im Wasser. <lacht> Fabian? Ja? Na? wir verlieren Wasser. Na? Was? Äh. geht's? Ich hab dein Auto gesehen. Oh, der ist auch da. Ist das nicht anspannt hier? <lacht> Ah. <lacht> <Geil>. <lacht> Noch besser! Aber Petri, ja? Ja, danke! Ja, ist das Bravo! <lacht> Ganz langsam am Grund. Sieht schwer aus. Nicht so viel Bewegung. Das ist schon gut. Das ist auf jeden Fall ein Tor und kein Seelad. relachs ein bisschen kleiner um die 40 aber auch ein sehr schön Fisch.